Ja, ihr seht schon, wir haben Player 2. Und da ja, begrüßt dich einfach. Hallo. <lacht> okay, dann fangen wir einfach mal an. Einfach nicht so erklären, das ist Minecraft Dutch. los! Ja, Leute, Leute, Leute. Alles klar. Los! Also anscheinend sind wir hier in Redstone-Linie. Eigentlich wollte ich hier so. Eigentlich hatte ich geplant, die anderen. Übrigens, wir, wir waren hier schon mal und wir sind beide gestorben, weil er gestorben ist, bin ich auch gestorben. Was für eine Erklärung. Ähm. Ja, Leute, und wir fangen einfach mal an. Hallo, ich komme hier nicht weiter. So. Äh. Ach du Scheiße! Oh <lacht> Geil. Ein nein! nein. Alter, oh Leute, Gott. es war so scheiße, wir sind beim letzten Gegner gestorben. Ja, bei den letzten Redstone-Golem. Also ich bezeichne euch das mal. Der ist so ein Golem, der ist aus Redstone, der ist riesig, alter, normaler Golem und der ist stärker. Und Leute, Spiel falls, falls ihr jetzt nicht kapiert, wo jetzt was passiert, also ähm, ich bin Spieler 2, der Grüne, und er ist der Spieler Gelb, also der Spieler 1. Der mit dem zweiten TNT kopf hat. Also, ich nehme immer die Pfeile und du das Brot ja. so, öffnen. Du, ich nehme das Brot und nimm die Pfeile. Wisst ihr Leute, ich bin die Pfeilschießerin hier. Er hat meistens so 24 Pfeile oder so. Ja. Aber ich kann super mit Pfeil umgehen und er noch nicht so gut. So Leute, we are back in the game. Hab mich wieder geheilt. Nein, tot! Ja, ich auch. Scheiße. So, und hier haben wir wieder und... Ach, wo hin? Hin? Ja, so. so! Bis die Leute, das ist mein erstes Video. Den Kumpel. MC Krakos! Ja, weil ich bin kein YouTuber eigentlich. Nein! Ich bin tot. Alles klar, sie sind gestorben. Nein, ich bin fast dort, ich bin fast dort. überleben! Oh! Heil dich, nein, du kannst dich nicht heilen, du Scheiße. Okay, okay, okay. okay. Hey, oh! lass von vorne starten, Leute. Leute müssen wir Okay, wir sehen uns gleich wieder. Heil, Leute. Nein! jongen ja Nee! Nee! Dag, toch Zo, ik ben dit, ik dat ding aan. die boos Ja, let's go. Ein Warum haben wir das nicht auf easy gestellt? Das Standard das, das, das ist easy. Puh. Gut mal. So Leute von heute, jetzt geht's wieder weiter. Und oh, nämlich nee, Ist das schon Musik. So, falls ihr euch oh. fragt, was die Musik im Hintergrund ist, das wissen es nicht. Ist Keine Ahnung. Ja, oh, sie hat aufgehört. Wahrscheinlich war es das Spiel. Ja, haut drauf! Haut drauf! Ich bin Tor! ihr euch fragt, wer wer ist, wir wissen seit nicht, wer wer ist. Ja. Ach du Scheiße, erstmal mal geheilt. Naja, also, sie wird wahrscheinlich erkennen, wer wer ist, weil ich... Ah! Du bist tot? Du bist weil tot? Ich... ich bin auch gleich tot! Wer ist jetzt tot? Ihr ja, beide! Und Zombies! Und andere Fische. Ja, ja. Wenn wir jetzt nochmal sterben können. Sollen wir uns einfach anders nennen als wir überhaupt heißen? Ich bin nicht. Ich bin Level aufstehen. Ich bin gefallen. Ah! Und Leute, dieses Video wurde voraus von Corona gedreht. So, naja, das wird auch ein langes Tag und deswegen gehen wir uns gleich wieder. Also, was gerade eben passiert ist. Wir ähm, sind gestorben. Ja, in Kurzerklärung. Ich bin gestorben. Und ich leid auf! Ah. Dieses scheiß Ding muss sterben! Ah. ah, Leute, wir sind einfach wieder gestorben und... Wir haben beide keinen Bock mehr auf dieses scheiß Blitz. Was war das nicht? Irgendwie, das, ähm Ey, komm, mach mir einen wüsten Nein, Kürbisweiden. Oh ja, stimmt. Kürbisweiden. Boah, Junge. Ein. Ah, da sind die Gegner. Äh. Da, ja, Leute. Und Leute. Wir sind. Wie ihr seht, werden wir gerade von Kürbisweiden. Das werden wir rausschneiden, weil sonst. Damit zu so leute von heute oder von Abend oder von morgen, war auch immer ihr das guckt. Wir sind jetzt bei einer anderen Map, die andere war zu schwer, weil später werden noch. Ey, früher war das viel einfacher, aber dann jetzt ist es viel schwerer geworden. Ja, also von Anfang sind einfach so. Ultra viele Monster, vielleicht schon. Vielleicht schon. Achtung, Nee! <här> ja. wow. äh. Alter, wie wenig Pfeile haben wir. Ja, also. ernsthaft. <här> Leute, ich habe 224 von diesen grünen Dingern. Schatzma-P. Ja, von den Spaß. Ah. Oh Gott. Ich habe noch beide mit Struktur gespielt. So, aber es kommt uns. Oh ja. So, i got it Okay, let's go. Deiner Stelle nicht so viele Pfeile verbrauchen, weil du wissen beide nicht. Hallo, das du das bist der Pfeilenmann? Ja, ich bin der Pfeilenmann, aber ich habe auch immer noch den Pfeile. Ja, und ich kann dich doch auch beschützen. Alter, da ist die Frau und da. Meine. Bam, bam, bam. Leute, warum ihr. Ich weiß, ich fragt euch jetzt alle. Warum benutzt ihr denn selber Pfeile? Ich brauche die Pfeile für den Endgegner. Oder? Ähm, naja, wir wissen nicht genau, ob bei diesem Map Endgegner -Map gibt. Ja, es gibt bei jeder Map einen Endgegner, ist ja. Ich finde das Dorf. Wir müssen ein Dorf finden. Das letzte Zuhause. Ah, nicht mehr. Das sich voll traurig an. Ja, ah, wir sind in Gefahr. Also... Ah. Wir müssen wir für die jetzt kämpfen? Weil die kann nicht. Nein, ich hab keine Pfeile! Ich hab gesagt, du darfst nicht so Pfeile verkaufen. Wenigstens habe ich Ich, ich, ich glaube, ich sollte einfach mal meine Waffe ändern. Ey, warte! Jo, warte! Stan, Ich will meine... Ist sie stärker? Nee. Aber du hast eine stärkere Rüstung. Die ist ja. 19. Und die macht... Die macht viel weniger Rüstung. So. Oh, ähm, schade, dass man hier nicht train kann. Ja. Übrigens, ich habe auch einen Kraftbogen, der macht viel mehr Damage und dann... Ja. Das ist besser halt. Aber ich muss auch mal gucken, ob ich noch was Neues bekommen habe. Ja. Puh. Ähm... Ja, Leute, also macht den... Was? Oh. Puh. Hallo. No. Hier sind wir wieder und... Ab! Ja, ich muss nicht mehr ich will schon gehen. So. So. Hier geht's lang? Hier geht's lang? Ah! Ähm, wo sieht die Treppe? Junge, hier geht's gar nicht. Hier, so. Hier ist die so, so. So. So. Und zack! Zwei. Yeah! Ja. So, und das war's mal wieder mit der Folge. Ja, ich habe gesagt, Runde zu Ende, Folge zu Ende und hier, was? Okay, tun. So, wir machen da mal den zweiten Part weiter und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.